Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du da bist. Und heute gibt es eine kleine Linksammlung für dich. Ich habe mal ein paar Links zusammengetragen auf meinem Blog. Da findest du sehr, sehr viele kostenlose Schlagzeugnoten. Unter anderem ist ein gratis E-Book dabei mit Grooves für die ersten paar Stunden. Also sehr leichte Grooves. Dann habe ich dir die kompletten Noten zum Fill in Friday Nummer 100, äh, Nummer 1 bis 100, glaube ich, sind das verlinkt unten. Und ja, schau dir an. Vielleicht ist was Interessantes dabei. Du kannst alle Schlagzeugnoten, die verlinkt sind, gratis auf meinem Blog downloaden. Und mir ist nämlich letztens aufgefallen, so hey, der Blog manuholmer.de besteht seit fünf Jahren und ich glaube, ich habe es noch nie oder sehr selten hier auf dem YouTube-Kanal gesagt, dass du dort Noten findest. Deswegen dachte ich mir holst du doch das mal nach und bei mir ist momentan ähm, sehr viel zu tun. Deswegen sind die Videos jetzt leider ein bisschen kürzer und ein bisschen später immer als gewohnt, aber das sollte ich am ähm, Üben nicht hindern. Das sind ganz viel Spaß mit den Schlagzeugnoten Was ich noch sagen wollte, es könnte sein, dass die Fill in Friday Serie so in der Form nicht mehr besteht, denn ich habe ja viel geplant. Du weißt es, neues Jahr, neue Pläne etc. Nächste Woche gibt es mehr Informationen dazu. Wieder am Freitag schauen wir mal, ob früher oder später. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Und jetzt viel Spaß mit den unten verlinkten Schlagzeilen. Bis dann. Schöne Zeit dir. Tschüss.